Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Mitstreiterinnen, ich freue mich sehr, Sie im Namen der WAG Assistenzgenossenschaft zu unserer Veranstaltung "Zehn Jahre WAG, 10 Jahre für persönliche Assistenz, begrüßen zu können. Es ist auch schön, einige Leute zu sehen und gar nicht so wenige, die die WAG äh, die ganzen zehn Jahre über begleitet haben äh, und äh, auch die vielen äh, Selbst, äh, also Menschen der Selbstfreundlichen Bewegung, die ich zum Teil schon viel länger kenne als zehn Jahre. Heute wird es zum einen natürlich darum gehen äh, zu feiern. Also wir sind zum einen deswegen da, weil die WAG Jubiläum hat. Zum einen, äh, zum anderen geht es aber auch darum, äh, äh, zu schauen, äh, was ist noch zu tun. Denn am 1. Februar äh, 2002 haben sich elf Menschen mit Assistenzbedarf in einer Kirche getroffen und haben die WAG gegründet. Und schon damals war uns klar und ich bin sehr dankbar und stolz darauf, dass ich da jetzt wir sagen darf. Damals war uns schon klar, persönliche Assistenz muss allen Menschen mit Behinderungen offenstehen, muss bedarfsgerecht sein und muss einfach ermöglichen, dass behinderte Menschen so leben können, wie sie das auch wollen. Seit damals hat sich viel getan. Es sind nicht mehr nur 13 Leute, die hinter der Waag stehen. Es sind, so wie Lisat, sehr viele Leute zu uns gekommen. Und es gibt für persönliche Assistenz am Arbeitsplatz eine bundeseinheitliche Regelung. Und auch bei den Bundesländern hat hat sich äh, sehr viel getan äh, viele Bundesländer oder zumindest manche Bundesländer ähm, das werden wir auch dann eben wie schon angesprochen noch sehen äh, stellen jetzt persönliche Assistenz in einem viel größeren Ausmaß zur Verfügung als vor zehn Jahren ähm, Dennoch sind wir Natürlich nicht am Ziel und das soll diese Veranstaltung auch aufzeigen. Äh, noch immer ist es, äh, vielen, also sind äh, behinderte Menschen aus den Regelungen der persönlichen Assistenz ausgeschlossen. Das sind meistens Menschen mit Lernschwierigkeiten, aber auch sinnesbehinderte Menschen. Noch immer ist die persönliche Assistenz nicht bedarfsgerecht, noch immer ist sie vom Vermögen abhängig oder vom Einkommen und noch immer müssen eben behinderte Menschen in Institutionen leben. Und wo wir bei unserer Forderung nach einer einheitlichen Regelung für ganz Österreich stehen, die wirklich persönliche Assistenz uneingeschränkt für alle Menschen möglich macht. Das werden wir auch in einem Punkt äh, mit, mit euch diskutieren, in einem Programmpunkt. Ähm, wir werden eben die Eindrücke der schon angesprochenen gestrigen Sitzung äh, mit euch teilen und ich bitte euch jetzt schon, euch sehr rege daran äh, zu beteiligen. Ähm, ja. Und dann haben wir natürlich auch den Blick nach, nach Europa, weil es ja darum geht, wir sind nicht nur Österreicher, sondern auch Europäer und wollen und hören von der Frau Kapka Panajotova wie persönliche Assistenz in den einzelnen europäischen äh, Staaten geregelt ist und was da das Gute sind und wahrscheinlich werden wir auch was über Probleme hören. Ja und äh, ich lade euch ein, herzlich äh, und aktiv daran, äh, euch äh, teilzunehmen an der Veranstaltung, euch rege einzubringen und freut euch mit uns, wenn so gegen äh, Ende der Veranstaltung wir schön langsam ins Bayern übergehen. Danke. Danke, Frau Schachinger.